Hallo und herzlich willkommen zu PoetryCon, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 11, der dritten Staffel und sie trägt den Titel Der Abgrund. Der Abgrund ist eine Podcast-Premiere, damit natürlich brandneu und aus dem Jahre 2023. Und das Gedicht wird in der Kategorie Philosophisches erscheinen. Ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und äh, wünsche euch natürlich ein frohes neues Jahr und äh, ich dachte mir, ich beginne dieses neue Jahr gleich auch mit einem ganz neuen Gedicht. Hey, klar. meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit in meinen Gedichten zu stöbern, auf meinen Blog zuzugreifen und ihr könnt dort natürlich auch den Podcast hören, ihn bewerten und ähm, abonnieren und ihr könnt auf meine sozialen Kanäle zugreifen, worüber ich mich natürlich auch sehr freuen würde. Heute habe ich mal wieder etwas aus der Kategorie Philosophisches mitgebracht. Ich sage lieber gleich vor dem Gedicht, nein, ich bin nicht wieder in einer depressiven Phase. Das Leben ist ein Abgrund, so tief wie die Meere weit. Mit gezackten Kanten ist dieser Höllenschlund viel älter als die Zeit. Ich wandele an seiner Abbruchkante, wie auf einem Drahtseil aus Feuer. Während es sich in meine Füße brannte, beobachtete ich das Ungeheuer. Aus der Tiefe glotzt es mich an, versucht mich zu hypnotisieren. Zieht es mich irgendwann in seinen Bann, werde ich nicht nur das Gleichgewicht verlieren. Ach, flöge ich doch über Probleme hinweg. Der Abgrund verlöre seinen Schrecken. Doch solange ich das Ungeheuer weg, laufe ich Gefahr, daran zu verrecken. Der Abgrund schaut in mich hinein und labt sich an meiner Angst vor ihm. Doch wird das bald nicht mehr so sein, denn ich habe mir selbst verziehen. Ich weiß, der Abgrund ist ein eher düsteres Gedicht. Aber es umschreibt wohl ganz gut, wie es sich in großen Teilen meines Lebens anfühlt, mein Leben zu leben. Das soll kein Jammern sein, sondern nur zeigen, wie herausfordernd es oft ist, ich zu sein. Am Schluss des Gedichtes merkt man aber hoffentlich, dass ich den Kampf immer weiterführen werde. Ich habe die Herausforderung Leben angenommen und kann mir nicht vorstellen, da klein beizugeben.